So sieht das Ganze aus. Auf jeden Fall. Schon mal. Was ist die untere realistisch aus? Ähm, Glas. Ähm. So. Und dann kann man hier noch Ofen hinmachen. Was ist das jetzt, ey? sind wir hier. Das ist der Schießstand, also hier kann man üben. Ich habe. ich. <lacht>